Okay, sind trotzdem immer noch so viele Gegner. Natürlich kommen hier immer Verstärkungsgruppen. So, da waren aber alle Verstärkungsgruppen. Cool. Okay, ähm, also wer von so wenn ich euch jetzt alle ja schnell erledige dann haben wir es zu 100 prozent getroffen ne? aber immer kalt um. und sind wir eigentlich schon wieder in sicherheit ja, sie kann sich nicht bewegen aber ist egal Uh, wo ist genau sie habe ich gesucht so okay. so er ist jetzt noch am Leben warte ich ein bisschen aber ich kann dagegen was tun ehrlich gesagt Hat da jemand noch Rettung? Du hast Rettung. Dann würde ich gerne ihn ja machen. voll kackt Freche. Ah, natürlich kilt ich da nicht, ist klar. Zwei Punkte, wo ist Bale? ich nehme dir bin, mache ich ein mehr Schaden. Nee, ich nicht. Mit mache ich richtig platt. Natürlich. So dann haben wir ja bist du der Einzige, der sich trifft. Du 29. Du hast 29 Angriffskraft 26 Geschicklichkeit. Du machst die sofort von fertig. Ich hole dich mal da raus. So, wenn ich Glück habe, verschwendet die ihn auch nicht. Ah, also hat er diese fähigkeit ne? Ja, perfekt gewesen. So, bevor ich jetzt hier, war ich jetzt hier, bevor ich jetzt hier... Bevor das Ding jetzt hier abläuft, würde ich gerne noch jemanden so einen Stein geben, ne? Ja, nicht schlecht. Ja, ich habe schon wieder so platziert, damit ich nicht durchkomme. da so. müssen es Bayern-Ritter sein, ey. So, 29, 29. Äh, hast du Erholung gehabt? auch Erholung, ne? Eine Erneuerung meine ich. bewegt euch doch ganz sicher auf mich zu ne Wenn euch nicht auf mich wird zu bewegen ne weil ich ein bisschen genervt gerade kann er ja nicht die ganze Zeit bringen so Die haben sich nicht bewegt, ne? doch wollte sagen, ich dachte, weil das jetzt als erstes kam, der schon wieder weg ist, ne? aber der wird nicht gebrochen, weil ich keinen Schaden machen. Hier kann mich nicht brechen, weil die durch Schaden machen. Und so, haben muss sich auch bewegen. Jawohl, Genauso so ich das geplant. So, da ist natürlich jetzt ein bisschen nervig, dass die sich bewegen. Neil verschnabelisiert hier wieder ein paar Leute, ne? Im nächsten Zug. Da kommen wir ja gar nicht dazu, gegen links zu kämpfen. war da unten rechts? die ne? So. Ah, ihr habt euch schon wieder voll... Boah, ich jung, ey. kann man immer nur so nervig. Aber wir können mit welt tanzen glaube ich ne? ne, kann man nicht Cool. Ähm, aber ich glaube ich weiß wie ich das hier hand habe 110 125 ich glaube ich kann ihn hier rein platzieren und er kann dann ausweichen Halt hier schon wieder ne wann das gibts jetzt halt wieder nicht hm. so oh, steht ja auch nicht so nervig gerade sehe ich gerade ja. ja aber sie trifft dann ja niemand ne das ist ein Problem ähm. beide ja beide ein so ähm. war das du ein Reichweite, ein Reichweite, zwei, drei <lacht> ist Klar, du hast natürlich Zugriff auf alle Waffen. Ist klar, Mann. Viele ja. haben ja liebsten ihre Doppelgänger rufen Ich glaube, die können ein bisschen hier ablenken. Ah. mache ich ja schon wieder. Was ist nicht, dass die immer mit so einem wieder Da macht das Spiel auch extra hier irgendwie. Ne, das kann irgendwie nicht sein. an ich komme nicht dazu mit ihren Erweckungssteinen hier so sie kann die erledigen erlegen wenn du mal auf no, okay. ich sie schon wieder nicht sie erreicht ihn nicht ich wiederhole nicht da kann ich sie nicht hinplatzieren weil sie dann zeigt Okay. So. Sag. so. Weiß nicht. Er wäre ja natürlich am besten, ne? Ist das dauerhaft? aber wäre natürlich super. Ich mein okay. weil das gerade war gerade irgendwie mal vom aufleuchten so stimmt ne also irgendwas zu bedeuten so du musst natürlich wieder jetzt treffen ne Ansonsten geht hier einiges den Bach runter. Danke. So, wer trifft mich da alles? du? Natürlich, du. So, ich muss ihn angreifen. Ich kann mich auch einfach nur wegbewegen, ne? Ich glaube ich ich glaube, das schlauer, ne? Ich versuche hier die ganze Zeit irgendwie zu denken, ja, ich packe jetzt ihn hin ne? Und er tut dann ja, weil nicht, hier mit mit Nebel ja tanken. Aber ich auch gar nicht. Ne? 1 2 3 4, aber sie aber muss ich machen. Okay, du wirst doch nicht von allen hier getroffen, ne? Wenn ich hier Nebel im Packe. Oder vielleicht hier oder so, ne? 1, 2, 3, 4. Wenn ich hier Nebel im Packe. Dann hast du plus 60 Ausweichen. Also plus 60 Ausweichen, ne? Aber du bist noch mystischer, ne? ist mich so oder so, ne? Ja. <lacht> <lacht> <lacht> mit was greift sie mich denn eher an? naja ne? wenn ich Nebel da packe dann wird sie wahrscheinlich mich nicht mit ein Reichweite Waffen treffen. Ne? geht wahrscheinlich mit Elfen Donner oder mit Nimmerfell auf mich los. Ne? Das ist so oder so 31 Schaden, egal mit was. Treffer 125, 135, äh, nee 125. Das heißt, sie wird irgendwie so eine Trefferchance von keine Ahnung. oder oh, oben steht ja, was sie machen will. Ja. 35 Hauskombo so, er wird mich höchstwahrscheinlich nicht treffen. Er... Wie erreicht er mich überhaupt? Na, no, er wird, wird mich mit Dings, mit dem Runenschwert angreifen, ne? Wahrscheinlich. Oder auch nicht, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist definitiv der letzte Zug, den ich machen will. habe ich Sorge für... da kann eine Menge schief gehen, habe ich Sorge für. Ja. So, ähm oh, das habe ich auch noch. bereiten hat ja letztens auch so gut funktioniert, ne? Wenn ich das mache, dann geht sie hier in 1 zwei. Das ist das Beste, was ich hier machen kann. Da ja, muss ich erstmal den erlegen. Sonst kann ich nicht vorbei. Äh, du hast eine anständige Verteidigung, ne? 18. Wirst du dadurch sterben? Geschicklichkeit 24. Nehmen an, danach hat sie ein tot ausgerüstet, ne? So, Verteidigung 18. Das heißt, du nimmst. Äh, Mathe. 18, 19, ne? 37, 19, ne? Und du nimmst 19 Schaden und dann noch mal 21 Schaden. Du nimmst 19 und 21 Schaden, das sind 40 Schaden. Aber ich packe ja auch gleich ein paar hier rein, ne? Und ich kann doch als Silberschwert einsetzen. Ne, Ritter Rittertod hat mir ausweichen anscheinend von mehr Geschicklichkeit. Komm halt so. Zack. Ja. Habe ich doch richtig gerechnet, ne? So. So, er geht mit seinen magie schwer auf mich los er geht mit seinen 29er dingen auf mich los hm, nachher 28 noch mal den mal ne? aber wir rüsten ertrag mehr aus damit du ihn kontakt kannst also war so viel denken Ich und Ich gehe jetzt mal hier ein auf risiko da mache Ich am besten Ich will nicht mehr. So, da sind jetzt einige Sachen, die jetzt ja weiß nicht, nicht gut ausgehen können, ne? So. Vielleicht gehen sie ja auch sie auch los, ne? So, ich bin mal ein bisschen riskant und macht den ja. ne? Vielleicht gehen die ja lieber auf... Vielleicht gehen die ja lieber auf Dings los, ne? Auf die Klone. Ist ja schon so oft mal passiert, ne? So, und hier muss ich mit dem meisterbogen mal gucken wie das abläuft so und er macht er frisst ist erstmal die ganzen leute da weg und bitte sagt mir ob das hat eine ding nein oder nicht okay es ist ein bisschen schade wenn ich gegen sie kämpfen konnten aber er hey, ist aber auch irgendwie komisch gemacht ne? wenn er irgendwie den falschen weg gehst dann spielt sich das kapitel irgendwie von selber haben die hat irgendwie nicht berechnet dass man vielleicht irgendwie den anderen weg gehen könnte dann so von ja wenn du den weg gehst dann muss sich da irgendwie ein paar gegner oder so tümmeln oder so ne? oder irgendwie so was? keine ahnung das ist einer rechtsgang da bin ich auch nicht <lacht> Als hätte er mich echt aus den Augen irgendwie verloren, ne? Und meine Klone haben echt alle ablenkt. Wow. Wie die echt meine Klone vor allem priorisieren. Ne? jetzt aber du machst die hauskom ne? ich dürfte halt überleben er ist nicht gedacht hat mich erreicht vom nein out Sehr guter Salto gemacht hast. 49 Prozent chance Da sieht man mal, wie schlecht Jade sein könnte, wenn sie nicht einen überpowerten Tomahawk hat. Ne und tomahawk irgendwie ist genau das, hat mir irgendwie die ganze Zeit die Sache so vereinfacht im Hauptspiel habe ich Aber so die versuchen von da zu flüchten bevor vorher hier fest. Nee, da kommt ja auch noch Okay, das sind eindeutig zu viele leute gerade bitte bin gefallen und verputzt hier mal alle da sind schon wieder neu da bin ich aber gut dass das ding immer noch da ist ne? So, aber so langsam könnte man mit den zum aufhören. Ne? <lacht> ich sag das jedes Mal, ne? aber das ist auch echt jedes Mal der Fall. Ne? Also ich brauche hier Leute, die irgendwie die nicht da. Ich muss mich ja auch noch an andere Sachen kümmern. Ne? Hier sind auch Drachen und so. Boah. jetzt nicht zu viel gerade was hat hier okay so Welt kann aber tanzen ne ich glaube da werde ich auch brauchen hm. ja, ich habe nicht viele Sachen gerade übrig ausgerüstet das heißt ich kann nicht voll kaputt kloppen ne? aber ich kann nicht von weiten angreifen weil dann kommst du mit dem Nimmer was anständig Schaden macht 31 ja das ist schon 16 Schaden aber auch viel Crit. so wie geht, geht das jetzt ja ne zwei von denen sind ja noch am rumfliegen. so wir sagen die bewegen sich nicht ob ich los live da kommen wahrscheinlich gleich alle noch ne und jeden Teil ja damit ich kann mit denen nichts erreichen Ich könnte sie festnageln, ne? Dann kann sie nur noch mit Nimmerfell auf uns losgehen, erstmal, ne? Da wäre ein Plan. So, dir hat mir ehrlich gesagt ziemlich gefallen, wie du ihn mit einem Schlag erledigt hast, ne? Ich will jetzt aber nicht die ganze Zeit da liegen haben ne? so. ah, wenn du treffen wirst okay. aber super wenn jetzt die ganze zeit immer danach rücken ne? dann wird halt auch nichts zwei drei Ja, aber da kann ich sie ja nicht hinplatzieren. Die Situation ist die nervigste gerade. Ich muss sie festhalten. Geht gerade nicht. Und das kann ich gar nicht machen. Sie denkt jetzt erstmal da Fest, ne? Sie kann immer noch mit dem Nimmerfell angreifen. Oder mit voran Oder Elfen was auch immer. Ist so oder so 27 Schaden. Sie geht wahrscheinlich mit dem Nimmerfell auf mich los. Weil er hat mehr Krit und so, ne? Mal gucken, ja wahrscheinlich mit Mikaya in dieser Runde tanzen. Sind so viele Leute, Und müssen es immer so viele sein. Kann es nicht mal ein paar weniger sein? Mit, mit ihr kriege ich einfach nichts getroffen. Das ist einfach nicht wahr. muss zwei Tanks hier platzieren, ne? Damit er ja nicht vorbeikommt, ne? Aber er geht dann ja auf sie los, ne? Mit seinem Rundschwert. Ah. so viele schwierige Situationen, ja? ich alle kümmern muss. weil man natürlich auch nicht mit einem Schlag. auch nicht mehr wegen weil dann kriegt mich der andere schon wieder okay so mal folgendermaßen ne? Dann nimmst du mit eher auf ihn losgehen ne mit vierfach Treffer ich würde sagen das macht relativ viel Schaden dann, ne Take down ich weiß, nicht. ich weiß nicht was ich hier machen soll man Da ich mal jetzt folgendes, ne? Ich mach erstmal mal. Ist natürlich wieder Treppen, ne? Ich mach mal dich platt. Das so gut war. aber schauen. Ich glaube, das war überhaupt nicht gut. Ich wollte sie eigentlich noch mal bewegen, ne, mit Bale. Aber so wird das nicht klappen. Äh, wenn du ihn treffen könntest, das wäre perfekt. Okay. War schon mal ein Problem. soll ich machen ey. diese blöden typen da oben die treffen mich auch die ganze zeit mache hinzu so kann ich nicht retten also die situation kann ich definitiv nicht retten ne? so du machst 39 37 aber sie von allen dingen getroppt gedoppelt ne? sie hat nicht genug HP, um das alles zu überleben jetzt mit dir aus <lacht> Entschuldige, was? Ach, da steht im Meer, war deswegen ist er so. Ich frage mich schon die ganze Zeit, warum der so viel aushält. Boah! Ich frage mich schon die ganze Zeit, warum hatten der so viel Verteidigung? Warum kriegt er nicht down? das ist ein Schwertmeister. lange auf den einprügeln Ja, ich komme ja nicht vorbei, man <lacht> Was soll ich denn ja machen? Der Typ ist einfach ja, der wird nehmen da raus, ne? Ich weiß nicht, was ich <lacht> Nur Gefahr, kommt der so viel aushält, für den Schwertmeister. So. Ich bin so ein bisschen abhängig hier von so, was die KI jetzt laut Macht, ne? Tanzen wird jetzt hier nicht viel bringen, leider. noch ein und lass mich raten gleich kommen ja noch andere leute ne? das heißt er wird hier nicht so schnell enden ne? mit dem angriffen ja So, vielleicht kann ich irgendwie besorgen, dass die eher so hier auf die losgehen, wo die machen. Oh, jetzt geht er da ein, das hat finale Dingen auch oh, mal hier Elfen Donner. Oh okay. ja, gut zu wissen, dass diese Situation überlebbar ist aber der rest wird jetzt hier nervig Boah. alle auf sie losgehen ne? okay der angefangen nicht getroffen ist nicht schlecht okay. oh, wolf bei stimmt <lacht> wolf bei ist ein Rapier, hier in axt vor so. ja, okay, geht natürlich jetzt nicht so ne? ich weiß, man kann weiter mit den Charakteren ja, aber ja, kann ich sehen. Und die kommen jetzt die ganze Zeit immer wieder, ne? Die kommen jetzt immer wieder. Okay, Leute. Hey, <lacht> Mann. Ist das denn schon wieder ey? so? alle Chris gefahren. an hier ist alles hier wieder. Ich muss ihn als erstes erledigen, weil er mit seinem Wolf bei haut uns ja alle platt. als solche machen ich verstehe es nicht wir können die nicht alle hier erledigen gerade richtig gesehen dass selbst wenn jetzt er der zug vorbei ist dass die sterben werden also die ganzen ganzen embleme und so jetzt genau vor seiner blöden Nase ne so ich werde von allen hier gleich angegriffen leider aber mal machen ne ich habe sowieso ausweichen ne muss ich eigentlich nur noch alle hier aus der reichweite packen vielleicht einmal mit welt vale tanzen Aber ich kann auch keine kavaliereinheiten und so hier einpacken ne? weil mit dem Wolfball haut hotel jeden kaputt was noch eine idee wäre ist wenn ich den da irgendwie mit all ja festnagel So, sie ist außer reichweite von ihm das muss er aber alles tanken leider kann sie alles tanken, ja ich weiß es nicht 25 79 äh, ich glaube eher nicht die kommen ja immer wieder nachgerückt ey. Das ist gerade kacke ein bisschen hm, wollte schon sagen irgendwie so ne? ich muss sagen. Wenn wir uns mal hier verpieseln, Dann müssen wir halt hoffen hat diamant hat überlebt ne? anders weiß ich jetzt nicht er geht gleich in der mitte hin. ich weiß nicht was das für uns bedeutet ob der hat jetzt ob das die letzte phase ist oder irgendwie so was Keine Ahnung, ob das jetzt ein besserer Zug ist. Na gucken mal. Ja, ich kann sie hin bewegen. Okay, mal gucken, was hier passiert. Diese ne? <lacht> ah. Situation funktioniert nicht gut. So richtig chillig. Ah, leider. Ah, ja, ja ist sowas mit tot. Ich weiß auch nicht, was ich anders machen soll. Ja. Und der wahrscheinlich mit seinem Rundschwert. Nee. Hat sogar daneben. Nee. ich weiß nicht, was ich machen soll. Weil er hält sogar noch relativ viel aus gegen ihn. Nee. Oh mein Gott, er trifft ihn nicht. Jetzt kommen die alle und machen ihn fertig ey, weil er ausweichen null hat. okay weißt du was ich weiß überhaupt nicht weil ich hier sonst machen soll das sind zu viele gegner schon wieder ne? ich weiß ich wiederhole mich mit jedem part nicht ne? über die gegner anzahl schwer aber Gott, kann man einer von euch treffen gibt es da jetzt einfach nicht Ey, leck mich da ab. blöden Dracheneinheiten. Nee, warum von allen Einheiten, das ist schon wieder die sein. Die drachen einheiten sind jetzt die, die auch alle überleben. Einer von denen überlebt auch noch, cool. Ja, Nil frisst die alle bitte. sie dann halt an. Okay, warum ist er jetzt nicht, warum hat er jetzt nicht gefressen? Alle, ah, nee, da ist er jetzt in, okay, egal. Ich glaube mich habe ich die Situation erschaffe. Ich gehe zwei Züge zurück. Ich gehe zwei Züge zurück. Ich muss hier nach links gehen. Weiter. Ich hätte schon gerne noch Diamant. Das ist immer so eine Zumutung ja von dem Spiel, ne? Ja, Eiskalt glauben, dass sie gegen all das hier ankommst Irgendwie schaffe es es, schaffe ich es auch immer wieder, ne? Aber <lacht> meine Güte. Ey. So, ich glaube, ich will gegen lieber hier haben Weil mit mit ihm da in diesen Haufen klappt nicht. sicher sie überlebt hat ne? 37 39 ne? ich meinte sie überlebte ne? dann wollen wir Alfred glaube ich nach links da schicken zusammen mit seiner Schwester haben wir ja alle unsere einheiten so, sie macht ihn platt absoluter leichtigkeit du gehst hierhin oder hierhin Sowieso nicht. So, so vielleicht irgendwas einfacheres zum Tragen. Die ganze Zeit mich auf, ganze Zeit mich hier auf Excalibur zu verlassen ist voll mit Zumutung langsam. Es ist ja sicher, ne? Mit ihm. Ach. Es ist ja relativ sicher mit ihnen ja? 1, 2, 3, 4, 5. Müsste ich hier inne? Hm, nein, das glaube ich nicht so gut, ne? auf wenn du so auf sie losgehst ne? du machst 39 schaden du machst eine menge schaden gegen sie aber sie doppelt und sie macht dich wahrscheinlich kaputt Ja, ich glaube, das ist so besser jetzt gerade, ne? So. Er schnabolisiert die Leute? Wollte sagen ist nicht den ganzen Zug gesprungen, ne? okay. sondern Sterne. So, Alfred, du gehst jetzt mal bitte nach links, wenn es geht. Er läuft nicht hier in dem Jahr mal rein, macht sich selber unbesiegbar. Hm. Okay. das ist besser, glaube ich. war immer noch so viele Gegner. Ja, ich weiß. ein Bisschen Gatscha. Raus aus diesem Level. Ey. wetzen sich hier schon da irgendwie hin. Ne? Kann doch nicht normal sein. So, wie mache ich das jetzt? Ne? Die sind natürlich auch wieder noch hier alle mit von der Partie. So, ich muss ja tanzen in dieser Runde. Du hast nicht viel Resistenz, ne? ne. Aber ich treffe dich auch nicht. So, du hast irgendwie ein Ding, ne? Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Aber du machst irgendwie was, ne? Okay. Warte mal, hier steht auch irgendwie perfekt, ne? Nee. Ja, so knapp von dem einen entfernt. cool aus in den Klamotten. Sie hat mit einem überlebt, das ist jetzt nicht wahr. Warte, jetzt kann ich auch ihn machen. Ja, na, naja komm mal hier. Ich vielleicht eher machen sollen erst feuer dann wasser dann wind dann erde So. warum hat ihn das nicht festgehalten irgendwie was. So also mal den er. Ne? Ich muss mal hier gucken. echo so, ich glaube nicht, dass sie überleben wird. Was ein Elixier, aber. So. Boah, ich muss jemanden hier hinstellen, der sich um all die kümmert, ne? der Lichtklinge. Warte mal, wart. Magisches Schwert. Okay, ich habe magisches Lichtschwert gelesen okay. gerade. Vielleicht Glück plus 10 das ist natürlich auch nicht schlecht ne? das ist mehr Ausweichchancen. so wenn jetzt hier er er kann hat ja überleben jetzt ne? wenn jetzt hier nicht dings da ist würde ich sagen so knapp und du auf ihn ausgehst dann ist das nicht gut ja, sie muss dings heilen sie muss ja alle heilen Ah, ehrlich, sie müsste da sein. Ey. Sie müsste sich um die alle Leute kümmern. Ey. Er ist immer noch ein Problem, ich komme nicht an ihn heran. Zum tanzen komme ich auch nicht. So nicht ex gehabt. So, da sehe ich gerne Ach. aber auch nichts weil er jetzt nicht da ankommt So, sie kann ja einmal überleben. Ne? Sie hat ja diesen komischen Stein hier. Sind ein Schaden. Oh wow, sie kann sie sogar treffen. So, sie ist weg. wir waren alle noch fehlgeleitet so, so überlebst du da? Ich, we ich weiß ich weiß nicht soll da wird auch nichts bringen ja gerade Okay, sie kann ja zwei Angriffe aushalten. Nee. 21 und 19, sind 40. Dass wenn sie vollgehalt ist, ich glaube mit ja noch. Aber ich kann sie nicht heilen, weil doch kann ich. Temera wahrscheinlich draufgehen ne. 39, 39, 37. Macht doch nicht mal Schaden. Ah. Also perfekt. Äh. oder bei eigentlich nicht schlecht, ne? Na, no, du musst jetzt aber treffen. Ja, wenn du nicht triffst, dann haben wir ein Problem. Danke. So, und jetzt muss wir mit dir heilen. Und ja, dann sehen wir ja, wie hat jetzt hier abläuft. fehlt ihr noch du diese blöden piepmetze sind ja auch noch da die mir auch noch schaden machen Ne? es läuft alles gerade nicht so Wen gehst du los ja man dann okay das ist okay glaube ich ja, macht er jetzt okay Doch. Hätte schlimmer sein können ehrlich gesagt so weil ja, du bist ja einmal wieder erlebt mit so einem stein ne? ja, verdammt jetzt sie ausgüsse gehabt so. und das ist nicht genug um mich zu töten der ansturm an den Bayern-Rittern, der hört auch einfach nicht auf ne? ich war mich ja jetzt was jetzt passiert wenn ich hier wenn die jetzt links alle sind wenn die in der mitte alle sind meine ich naja zwei aufgetaucht alter das kannst du nicht machen <lacht> Die werden ja schon irgendwie hingequetscht weil er dann halt warum er ja, die wissen wortwörtlich nicht wohin mit denen Wenn die gegner schon so dahin gequetscht werden ne, dann ist das glaube ich schon so ein zeichen dass das spiel irgendwie gar nicht irgendwie damit klar kommt mit der anzahl der gegner da ah, an da kann es nicht bringen Boah. Ich habe so was hier mein ding zu verballern. Kippst da jetzt einfach nicht, Mann. Und da der mit einem Schlag den nicht kaputt hat, das regt mich am meisten auf gerade. Warte mal, sie konnte ihn noch mit einem Schlag erledigen, ne? Warum schaffst du es jetzt nicht? so ist Fresse da. <lacht> kind war da am Singen ist gerade. Ich hab gar keinen Nerv für. Boah. Ja, aber dieses Kind ist jetzt tot. <lacht> Kriegst hier echt zu viel grad. Nosferatu aber nichts sie hat irgendwie auch irgendwie voll schnell nachgelassen ne so man braucht ja ich weiß nicht was ich hier machen soll man das ist zu brutal gerade warum bin ich hier am feststecken stecken genau erledigen könnte ne oh, der ist gerade sehr sehr gut sehr gut der ist gerade sehr gut sehr gut ich muss aber glaube ich dann echt irgendwie nie gleich stürmen ey. wenn ja die Gegner immer um, immer wieder kommen ne dann komme ich ja nicht durch ich komme ja nicht durch Mann. Hat es immer noch, dass sie einfach nichts getroffen kriegt. Nein, ah, okay. So eine Trefferquote habe ich ja nur die gesehen, ne? Das ist wie Gonzales in Five 6, Er kriegt auch nichts getroffen. apa ya yeah. free storming gerade gerne kaputt ich hatte links den Drachen erledigt ne? so, aber wir werden trotzdem irgendwie verlust haben habe ich so gefühl so, man ist schon wieder reich Tanzen kann ich ja auch irgendwie nichts mit rei reißen hier, finde ich gerade. Gleich wähle für die beiden, äh. ich die vielleicht auch noch hier weg. Hm, vielleicht wird dazu erwartet. was? geht auf die alle los. wohl sie nicht obwohl du gehst nur auf Hortensia vielleicht los man kann ich auch verhindern nämlich einfach den er ja machen so ich muss jetzt mal treffen so dann machen wir einen etwas traurigen Tanz mit drei Leute anstatt vier das müssen wir eigentlich erledigt haben natürlich wieder nur eine. So, dich machen wir fertig. Dann haben wir dich fertig. Dann haben wir alles erledigt hier. Oh mein Gott. Dann haben wir den Ansturm schon mal erledigt. Ich krieg zu viel gerade. Ah, jetzt müsste man eigentlich überleben. So. Einige davon sterben jetzt schon. Einem überlebt, überlebt. So jetzt können wir ruhig aufhören mit den Verstärkungsruppen. Wir langsam wieder ein bisschen zu viel es geht da ganz in der mitte ne. also bestimmt jetzt die endphase des kampfes oder so ah, was geht ah, da ist bitte keine verstärkungstruppen mehr bitte keine mehr bitte keine mehr die kommt schon gar nicht mehr dadurch nein hör auf sind dann noch die zwei die immer kommen so wie, wie stelle ich das jetzt an irgendwas sagt mir das ist jetzt schon am ende ja ne außer da kommt jetzt hier gleich nach links also war alle tot so ich brauche zwei leute die jedes mal diese verstärkung erledigen können eine ist hortensia ne so, Hortensia kann die beiden immer erledigen. Am besten brauche ich nur Alchis da oben links. Oder hier links. So, die beiden können immer alles erledigen mit Einschlag. So. So, das muss ich nur noch so irgendwie zu mir anlocken erstmal. Ich weiß nicht, wie viele verstärkungstoppen ja noch die ganze Zeit kommen. Aber entschuldige, was? Du überlebst Warum bin ich nicht schnell genug? ich bin nicht schnell genug durch so liebst nicht all christianer links ne? so kann man jetzt mal so uns langsam den ende nähern sie kann damit jetzt auch von beiden treffen genau so jetzt muss ich erstmal verstärken ist mir alle erlegen bevor ich mich da rein bevor ich da reingehe so nicht mit ihrem töter Jetzt das so, wie am Töter. Der Töter aus wie ein Schnitter, habe ich gerade gemerkt. So, du irgendwas. Irgendwas hat er eine Staatsfähigkeit oder irgendwas weiß nicht. Eine Krankheit keine ahnung so, Warte mal, warte mal, warte mal. Das war, glaube ich, ein bisschen doof. Jetzt ja. mit Dings anlocken können. 19... Ich so viel 19... So. jetzt 19... ich jetzt gleich noch mehr noch mehr Leute aber bitte sag mir du frisst die Leute da auf Alter wie soll ich da reinkommen